Rosa Luxemburg ist in Polen geboren und sie ist mit ihrer Heimat sehr eng verbunden geblieben. Das vor allem in ihrem politischen und schriftstellerischen Wirken. Das ist meistens gar nicht mehr so bekannt, wie eng Rosa Luxemburg mit der Geschichte der Arbeiterbewegung in ihrem Heimatland verbunden geblieben war und welche große Rolle sie gespielt hat. Man kann vielleicht heute zusammenfassend sagen, dass dieser Teil der schwierigste Teil ist, der am schwersten zu verstehende heute. Und dennoch, wenn man genau hinguckt, ist er eigentlich genauso zu, zu entziffern wie die anderen Teile im Wirken und Werk von Rosa Luxemburg auch. Von Beginn an hatte sie zwei wichtige Aufgaben für die Arbeiterbewegung ihres Landes gekennzeichnet, herausgearbeitet, viel darüber geschrieben. Einmal der Kampf mit den Fabrikanten, mit den Unternehmern, mit dem, was man Kapitalismus nannte. Zum anderen war aber für sie außerordentlich wichtig die Auseinandersetzung mit der Zarenherrschaft, zu dem ihr Teil Polens gehörte. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, wie sie sozusagen die Arbeiterbewegung versuchte, darauf auszurichten, einmal politisch, gegen die Zarenherrschaft zu kämpfen und zum anderen als einen engen Bündnispartner die russischen Arbeiter, die russische Arbeiterbewegung anzunehmen. Hier stehen wir vor dem sogenannten 10. Pavillon in der Zitadelle von Warschau. Das war ein, heute würden wir sagen, Hochsicherheitsgefängnis für politische Gefangene des Zarenregimes. Und Rosa Luxemburg saß hier von April 1906 bis Juni 1906, also fast drei Monate, unter relativ schwierigen Bedingungen. Es war von den acht Gefängnissen, in denen sie inhaftiert war, das einzige Gefängnis, in dem ausschließlich politische Gefangene einsaßen. Und insofern war Rosa Luxemburg, als sie hier eingeliefert worden ist in der Revolution, doch auch ein wenig stolz, dass sie also in diesem wichtigen oder an diesem wichtigen Platz für politische Revolutionäre im Zarenreich äh, dann eingeliefert wurde. Ganz kurz zur Erklärung. Hinter uns stehen einige Bü äh Bäume, die es zu dieser Zeit bereits gab. Hier zum Beispiel eine Pappel, dort ein Apfelbaum aus dem Jahr 1840 äh, und Rose hatte das schon sozusagen hier im Garten. Allerdings hatte sie natürlich in dieser Haftzeit wenig davon. Und ein zweites, was noch hinzuzufügen ist, wenn jemand hier in dieses heutige Museum geht und sagt, er komme wegen Rosa Luxemburg, so wird er willkommen geheißen, wird äh, in allen Ehren empfangen, äh, unabhängig von jeglicher politischen Richtung. Als Rosa Luxemburg dieses schreckliche Gefängnis verließ, war einer ihrer ersten Mitteilungen nach Deutschland der berühmte Satz, die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark. Das zeugt noch einmal von dieser Position. Rosa war Ende 1905 nach Warschau gekommen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Die Revolution tobte im Zarenreich und sie war fest überzeugt, dass sie in Bälde den Sturz der Zarenherrschaft erleben wird. Das passierte nicht. Es war einer ihrer ersten großen politischen Niederlagen. Aber sie war überzeugt, dass dieser Prozess weitergeht. Und worum ging es ihr? Es ging es darum, dass in, im Zarenreich die drei großen politischen Freiheiten durchgesetzt werden. Die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Organisation und die Freiheit der Versammlung. So, hinter mir ist äh, nachgebaut das alte Rathaus von Warschau. Hier befand sich äh, während der Revolution 1995 und 1996 ein Gefängnis. Rosa Luxemburg äh, war hier im März und April 1906 inhaftiert und sie war sehr zufrieden. Sie schrieb aus diesem Gefängnis an Adressaten in Deutschland, dass sie bereits vier Broschüren geschrieben hätte und äh, einige sogar schon wieder in den Druck gegangen seien. Außerdem bekamen sie aus der Stadt äh, fast tagtäglich Besuch von ihren Genossen. Es gab Pläne, sie von hier aus zu befreien, die dann fehlgeschlagen sind, weil sie in die Zitadelle gebracht worden ist. Aber ich will auf eine Broschüre noch hinweisen, die sehr wichtig ist. Sie hat 1906 hier geschrieben, die Broschüre über die Konstituante und die provisorische Regierung. Das ist ein gewissermaßen ein Vorläufer des berühmten Gefängnismanuskriptes aus Breslau, dann vom Spätsommer 1918 über die russische Revolution. Eher in der deutschen Rezeption unbekannt, aber wie gesagt auch eine sehr wichtige Gefängnisschrift von Rosa Luxemburg. Die Broschüre, die Rosa Luxemburg hier in diesem Gefängnis unterhalb des alten Rathauses geschrieben hat, hat es in sich. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Frage, was machen wir nach dem Sieg der Arbeiterbewegung, nach dem Sieg der Revolution und dem Sturz der Zarenherrschaft. Und dort äh, greift sie zum ersten Mal sehr konzentriert ganz wichtige zentrale Fragen aus, unter auf, unter anderem zum Beispiel die Frage der Diktatur des Proletariats. Und bei ihr kommt der Gedanke heraus, diese Phase, diese komplizierte Phase erstens so kurz wie möglich halten, um dann wieder zu normalen, freiheitlichen politischen Verhältnissen überzugehen. Und zweitens selbst in dieser Phase der Diktatur des Proletariats niemals diese drei Grundfreiheiten aufgeben. Die Freiheit des Wortes, der Versammlung und der Organisation. Wenn man mich fragt, was die schwierigste Arbeit, polnische Arbeit Rosa Luxemburgs ist, die heute die größten Schwierigkeiten macht im Verständnis, würde ich auch sofort sagen, es ist die Arbeit Nationalitätenfrage und Autonomie, 1908, 1909 geschrieben von ihr, in einer Zeit, in der sie sich auseinandersetzen musste mit der Niederlage der Revolution, die sie so nicht erwartet hatte. Und da tauchte dann diese für sie sehr wichtige Frage auf. Und äh, in dieser Arbeit sind bereits die zwei grundsätzlichen Teile zu sehen. Ich will sie nur ganz kurz anführen. Einmal schon der Titel Nationalitätenfrage heißt, dass sie die Frage der Bildung von Nationalstaaten in Europa für beendet hielt. Die italienische Einigung, die deutsche Einigung waren aus ihrer Sicht sozusagen die abschließenden Momente dieses großen historischen Prozesses und den Blickwinkel richtete auf die Frage, wie die unterschiedlichen Gesellschaften, Ethnien künftig zusammenleben werden in diesem Europa. Ich wage mal den Ausblick, das hat eine Dimension, die bis zur heutigen Europäischen Union reicht, wenn man genauer hinguckt, und die Frage der Autonomie, eine Geschichte, die eng zusammenhängt mit der Zeit, in der Rosa Luxemburg lebte, ihrer Heimat, nannte sie das Königreich Polen. Das klingt sehr paradox aus unserer heutigen Sicht. Kaum noch jemand weiß und versteht, was dahinter steht. Und Autonomie sagt bereits, was da eigentlich aus ihrer Sicht die entscheidende Richtung war. Nämlich gemeinsam mit der russischen Arbeiterbewegung die politischen Verhältnisse umzukrempeln, aber berücksichtigen, dass die polnischen Teile, die zu Russland gehörten, eine ganz besondere Dimension erreicht haben. Also insofern ist das eine hochinteressante Arbeit. Ja, hier sind wir auf dem jüdischen Friedhof in Warschau. Ein sehr bemerkenswerter Ort wegen seiner Geschichte, aber auch deswegen, weil die Eltern von Rosa Luxemburg hier ihre Grabstätten haben. Einige Meter von mir entfernt ist die Mutter, Lina Löwenstein. Das Grab ist weniger gut zu sehen in der Tafel wie hier die des Vaters, deshalb stehen wir hier. Und es geht eigentlich äh, an dieser Stelle um eine Besonderheit im Familiennamen. Äh, man sieht hier Edward Luxemburg mit N wie Nora geschrieben, nicht mit M wie Martha. Äh, und dieser Streit in der Familie, ob mit N oder mit M, ist weniger wichtig. Entscheidend für die Familie war das X. Und das sieht man hier auch sehr schön, also Edward Luxemburg unabhängig davon, ob nun mit N oder mit M geschrieben. Und äh, insofern ist es also ein Glückstreffer, dass das neue Gebäude der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin ausdrücklich das X als ein architektonisches Element zeigen kann. Das ist äh, sozusagen sehr passend. Und ich wollte das deshalb äh, noch einmal unterstreichen, weil da es sehr viele Fragen zu gibt. Im Übrigen hat die Forschung bisher nicht rausbekommen, warum und weshalb und wann genau Rosa Luxemburg ihren Namenszug mit M schrieb. Es gibt einen Brief der Schwester, wo sie sehr verwundert sagte, sag mal, wir schreiben uns alle mit N und du schreibst dich mit M. Warum? Eine Antwort von Rosa Luxemburg ist nicht bekannt. Aber es gibt auch noch andere Familienmitglieder, die sich mit M schrieben. Zum Beispiel ihr Bruder Maximilian. Wie gesagt, das ist eine zweitrangige Frage. Entscheidend ist dass X, auf das die Familie immer stolz war. Der vielleicht beste Kenner Rosa Luxemburgs, der je geschrieben und gewirkt hat, ist Felix Tüch. Ich würde das sofort unterschreiben und bejahen. Das hängt damit zusammen, weil er alle Teile des Werkes Rosa Luxemburgs sehr genau kannte und sehr genau studiert hatte. Und es gibt einen sehr frappierenden Gedanken von Felix Tüch, den ich hier an dieser Stelle anführen möchte. Er hat immer auf die Frage oder auf die Behauptung, dass Rosa Luxemburg gegen die Unabhängigkeit Polens gewesen sei, schnell geantwortet und hat gesagt, das ist falsch. Sie war nicht dagegen, sondern sie hat es in ihrer Zeit ausgeschlossen. Und das ist ein genau richtiger Gedanke für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und damit haben wir aber eine Frage aufgeworfen, die bis heute sehr umstritten, sehr lebendig in der polnischen Wahrnehmung Großer Luxemburgs ist. Hier nun endet unsere kleine Stippvisite bei Rosa Luxemburg in Warschau. Das ist die Stadt ihrer Kindheit und ihrer Jugend gewesen. Wir wissen, das ist im Leben eines Menschen ein ganz wichtiger Abschnitt. Und ich hoffe und denke, dass ein bisschen das Interesse geweckt werden konnte auch auf oder für die polnische Seite im Werken und im Wirken von Rosa Luxemburg. Es gibt hier sehr viel zu entdecken. Wir konnten nur ganz wenige Dinge anreißen, aber ich glaube, ein bisschen zeigen, welche Dimension das hat. Und ohne das polnische Werk ist Rosa Luxemburg auch weiterhin nicht zu verstehen. Insofern vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.